Hallo, falls du äh, gerade in Berlin bist oder planst herzukommen, ich zeige dir, wie kannst du, ähm, wie kannst du ein Ticket für Nahverkehr kaufen in Berlin. Also, ähm, wenn du das online machen möchtest, nicht auf dem Automaten, musst du eine App herunterladen. Also, ähm, entweder App, äh, Moment mal, entweder App VBB, oder app bvg aber es ist völlig egal welche aber nehmen wir jetzt zum beispiel VBB, die ich nutze weil ja ganz ganz leichter ist und ähm, jetzt haben wir eine suche von punkt a bis zum punkt b und sagen wir zum beispiel von äh, berlin Hauptbahnhof bis zu ostbahnhof ja ähm, ostbahnhof Genau. Also hier hast du Suche für Regiobahn, S-U-Bahn, uh, Bus, Tram, so alle, alle möglichen und alles, was du brauchst. Und klicken wir dann jetzt Suchen. Natürlich hier hast du eine ähm, Zeitlinie, wo du wählen kannst, in welche Uhrzeit, sagen wir in einer Stunde. Kannst du natürlich auch sagen Morgen oder selbst, ähm, in der, ähm, selbst auswählen oder kannst du auch ankunft wählen nicht nur abfahrt klicken wir ok und jetzt es zeigt es ist eine ganz ganz ähm, leichte Route. das können wir nur mit dem ähm, s-bahn fahren jetzt zeigt die ähm, es zeigt auch die ähm, heutige regel also heute das stand der, der Corona-Regeln. und dann können wir ähm, die Tickets kaufen. Hier steht Regeltarif oder Ermäßigungstarif ähm, und das bedeutet für Einzelfahrausweis. Also hier steht Zone A und B. Also Zonen in Berlin sind ähm, verteilt A, B und C. Normalerweise ähm, außer B würdest du nicht brauchen, aber wichtig ist, zu einem Flughafen du brauchst ABC-Zone. Also Flughafen. Und dann, ähm, das kostet schon mehr, wie du sehen kannst, 3,80 weil das ABC-Zone ist, wie du das sehen kannst. Und dann können wir gehen, VBB-Ticket kaufen und hier steht Einzelfallausweise, vier Fahrtenkarten, 24 Stunden und ob das nur Berlin ist. Also äh, in dieser App kannst du Berlin Brandenburg kaufen. Normalerweise Einzelfahr, äh, Einzelfahrt ist für eine Person. Ähm, aber du kannst auch hier noch mehr äh, noch mehr Varianten sehen, ähm, Tickets für Touristen, Tickets für Fahrer, Brandenburg-Berlin-Ticket, ähm, ja genau, und 7-Karten-Ticket äh, und dann für Zonen kannst du zum Beispiel AB nehmen, das ist 36, also das finde ich ähm, der teuerste, ich glaube. Uh, und dann kann monatskarte umweltkarte ab 86 euro falls du falls du uh, neben der flughafen deine unterkunft hast dann musst du 43 euro uh, zahlen und so weiter also es ist ganz ganz leicht uh, da, ja genau hier hier gilt auch für Frankfurt Order, ähm, also diese VBB-App ähm, ähm, gilt für das ganze, ganze Gebiet, aber am meisten für Berlin. Und äh, Kurzstrecke gilt nur für bis drei Stationen, also nicht verwechseln. Ähm, und nehmen wir jetzt ähm, zum Beispiel diese Ticket kaufen, äh, Einzelfall also für eine Person. Das kostet 83 Arbeitsregel-Tarif und wenn wir gehen jetzt kaufen, das steht hier, kannst du deine äh, Zahlungsmethode äh, auswählen. Jetzt kaufen und dann bekommst du dein Ticket gekau äh, genau hier in deiner gekauften Ticketsliste. Also äh, bis, bis nächstes Mal.